Hallo, das ist Alfonso. Alfonso, du siehst gar nicht gut aus. Bist du krank? Ja, was hast du denn, Alfonso? Schmerzen? Bauchschmerzen? Ist das eher so ein stechender oder eher so ein brennender Schmerz? Tut weh. Tut weh, ne? Ist unangenehm. Ja, mhm. dann musst du auch immer aufs Klo wahrscheinlich hast du durchfallen, also ganz schlimme Blähungen. Ja, das zieht auch so die Speiseröhre hoch, oder? Dann riechst du ganz schlecht aus dem Mund. Ja, wahrscheinlich will auch niemand mehr mit dir reden. Vielleicht hast du gar keine Freunde mehr. Ach Mensch, Alfonso. Warum gehst du denn nicht zum Arzt? Weil ich es mir nicht leisten kann. Du kannst es dir nicht leisten, zum Arzt zu gehen. Hast du ein Glück, dass du hier bist, Alfonso? Denn wir zeigen euch heute, wie ihr ganz einfach und für fast kein Geld selbst Arzt sein könnt. Wirklich? Ja. Doch. So. Wunderbar. Ähm, was haben wir heute? Kopfschmerzen? Nicht? Keine Kopfschmerzen? Bauchschmerzen? Okay, kein Problem. Ist alles dasselbe im Prinzip. Was sind das hier? Direkt auf dem Untersuchungstisch. Das muss sauber, sein. müssen wir desinfizieren. Wir haben kein Desinfektionsspray wie den Glasreiniger. Völlig egal. Hauptsache der Tisch ist nass. So, wo ist ein Patient? Haben wir einen Patienten? Wir brauchen einen Patient. Hallo, Patient. Hallo, Herr Patient. Wie ist der Name? Herr Patient. Nehmen Sie Platz, nehmen Sie Platz. Erste Lektion. Wenn ihr Arzt sein wollt, gebt dem Patienten was zum Unterschreiben. Nicht auf dem Behandlungstisch. Das ist da draußen auf der Straße. Geben dem Patienten was zum Unterschreiben, sonst klagen die euch die Haare vom Kopf. Bitte schön, Stift, geben, aber wenn die unterschreibt, Ist völlig egal. wenn nun nur einen Namen, so ist völlig egal, was ihr den geben habt. Die haben irgendwas unterschrieben, dann schüchtert die das ein. Ein eingeschüchterter Patient ist ein guter Patient. Hier bitte auch, das ist dreimal dreimal alles, das ist egal, immer was anderes. Dankeschön. Stift mitnehmen, sonst klauen die euch das. Da kennen die nichts die Patienten. Das ich euch. So, äh, untersuchen. Wo denn? Bauchschmerzen? Ja, wenn der Patient sagt, er hat Bauchschmerzen, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder er hat Bauchschmerzen oder er simuliert. Simulieren Sie? Nein, der Patient hat Bauchschmerzen. Wo, mal, das hier weh? Da? Hier? Ja. Gut. Wie ist die, die Ernährung? Essen Sie viel scharf. Scharf. Nicht scharf, nicht mehr. Scharf. Ja? Das scharf essen. Viel scharfes essen ist gut für die Verdauung, ist gut für die Seele, bringt das Leben in Schwung. Schwung ist immer gut. Zum Beispiel Rasierklingen sind scharf. Äh, haben Sie schon mal Rasierklingen gegessen? Nein, das hier ist keine Rasierklinge, das ist Papier, das ist äh, Schutz, das nicht essen, Papier nicht essen. Äh, Rasierklingen sind äußerst scharf. kann wir mal kurz hier so zeigen, der, der Vertrag ist eh nicht viel wert. Diese Rasierklinge, die ist scharf. Will äh, einmal Mund aufmachen, Mund aufmachen, Zunge rausstrecken, ja? Eine scharfe Rasierklinge, die, bevor wir die jetzt in den Mund nehmen, bevor wir die essen, unbedingt desinfizieren. So und wir legen die drauf, Ach so richtig, richtig raus, sonst ist das gefährlich. Genau, wir rasieren die auf die Zunge auflegen und bitte am Stück runterschlucken. Das ist ganz wichtig, am Stück runterschlucken, wenn die Zähne, die können ganz leicht kaputt gehen, die Zähne sind mit das Sensibelste am ganzen Körper. Genau, wir machen direkt weiter, auf einem Bein kann man nicht stehen, hier, noch eine Rasierklinge und sogar raus, einfach direkt. Oh, Entschuldigung, ich habe hoffentlich nicht die Lippe kaputt gemacht. Und äh, runterschlucken am Stück. Und hier, aller guten Dinge sind drei. Was passiert, was die Rasierklingen machen? Die schaben quasi den Magen aus. Die können die ganzen Giftstoffe, die man im Alltag zu sich nimmt, den Elektrosnock und sowas, können die also aus dem Magen abschaben. Vier Augen sehen besser als drei. Bitteschön, das ist quasi Detox. Detox mit Rasierklingen ist trümpf. So, ja. schlucken. Nicht schummeln, wirklich schlucken. So, hier. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Es geht doch, das rutscht, es das rutscht. Und so nochmal einfacher, weil der langsam so die, äh, den Weg vorformen in der Speise. So. Hier, wo sechs essen, spürt man die 7 nicht. Und... Viel. muss immer einfach mal schlechter werden, wie es besser wird. Viel, viel, viel. Genau, läuft, läuft, läuft, läuft, läuft. Hier, der Weg ist der Weg. Da haben wir. Hier, wir machen die ganzen Zählerpack leer. Hier, das ist doch die letzte. Eine haben wir noch. Eine letzte Rasierklinge. Also ich hab doch jetzt. Genau. Wenn man einen Mülleimer hat, die Sachen immer in den Mülleimer werfen, das wirkt viel professioneller. So, bitteschön, die letzte. Die letzte, genau. Der Teufel steckt im Abteil. Sag ich mal. So, wenn der. Also, Entschuldigung, ich habe das, ist, das, ist, das ist ein bisschen vergessen, das kann man auch nachholen, Mund auf, genau, kann man auch nachholen, das ist, ich will noch ein bisschen mehr, sicher, weil wir das jetzt dass die ganze Zeit zwischendurch ausgelassen haben, geben wir mal so einen ordentlichen Schluck hier, Glasreiniger, das ist auch gut, bitte nehmen Sie mir so einen ordentlichen Schluck von dem Zeug, das ist gut, weil das auch so die, äh, die Wunden, die vielleicht ihren Schein so ein bisschen ausspült, man, man merkt, wie das Immunsystem eine Party feiert, ja? und dann, also, das machen wir später. Da hast du einen guten Schluck genommen, haben sie siezen, passiert immer siezen, Schluck genommen, wunderbar. Und äh, es gibt so Stellen im Magen, da kommen die Rasierklingen nicht so gut hin, so zwischen den einzelnen Ritzen, zwischen den äh, Magenlamellen, heißt Magen, Magenzeptchen, Magenlamellen, da gibt es Magenseide für, für die, für die ganz heißen Stellen. Einfach hier mal so, ich mache so ein bisschen zu einem Ball, kann man das besser runterschlucken, ein Stück Magenseide am Stück mit einmal runterschlucken. Was passiert, wenn der Patient sich gut anstellt? Da kann die Magenseite auch die inneren Verletzungen, die durch die Rasierklinge vielleicht entstanden sind, wieder zusammen zusammennähen. zusammen Da muss man sich ein bisschen anstrengen, im Bauch, so, so Interior Yoga machen, dann fliegt sich das alles halt wieder zusammen. Genau, den ganzen Faden runterschlucken am Stück und wenn das unten angekommen ist, richtig schön runter, wenn der Faden unten angekommen ist, wieder hochbürgen. Also, genau, wieder hoch, ich schiebe ein bisschen Genau. Es eine Mischung aus Kotzen und Husten. Alles raus. Und ab, weil man kann nicht faden, man kann die nicht ausschalten. sollte man nicht durch die Verdauung. Das ist eine Plastik drin. Das ist auch so klein. Also Mikroplastik. Wieder hochwürgen. Und äh, raus, raus. Alles raus mit dem Faden. Genau, das Faden wieder raus. Und dann kann man das alles, den ganzen Dreck aus dem Magen gleich mit rausziehen. Das ist dann fühlen Sie sich wie Neugeboren, kann ich nicht so ähm, Der Patient der hat so ein bisschen Mühe, merkt man. Macht das ja auch nicht jeden Tag. Muss man dann, der Patient macht das erstmal. Der Arzt hat das geübt. Der Patient muss das. Ich muss das zum ersten Mal machen. Und der wirbt jetzt hier, der strengt sich an. Und da kommt vielleicht mit so ein bisschen Glück so ein Stück Faden. Ja, wunderbar. Hier haben wir, haben wir Faden. Das ist, das ist äh, eine Löhne. mal gucken wir mal. Was da, ach, guck mal hier, da, ist noch, da hängt was dran hier. Aufgefehlt. Rasierklingen. Schaut euch das an. Da kommen sie alle. Wie die Girlanden. dank Nati, guck mal hier. Acht, eins. wo muss zählen. Ja, gut gemacht. Du zählen. Ja. Dass man alle hat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alle wieder da. Der Patient ist quasi geheilt. Herzlichen Glückwunsch. richtiges es waren 10. Eine fehlt. Das wirkt jetzt wie ein Fehler. Nichts anmerken lassen. Ganz wichtig, als Arzt immer souverän bleiben. Da ist eine im Bauch drin geblieben. Das stört uns nicht. Wir lokalisieren die fehlende... Da haben wir so die Arme auseinander. Genau. Kann ich besser untersuchen. Gut. Wir lokalisieren die... Da ist sie. Wir haben die fehlende Rasierklinge lokalisiert. Da müssen wir operieren. Ja? Operieren äh, kann ich nur mit klassischer Musik. Bitte einmal Weihnachtsoratorium. Operieren wir mit, äh, mit... Betäubung oder ohne Betäubung? Mit Betäubung? Mit Betäubung. Alles klar? <lacht> ähm. Ähm. Das ist jetzt nicht so schlimm, wie das aussieht. Der ist nicht tot. Der ist nicht tot, der ist nur, der hat nur den, äh, das Team alles wieder hin. Ähm, der, der Arm liegt jetzt ein bisschen umgezogen. Ich muss mal so ein bisschen zur Seite. So, habe wir vielleicht einen der Baumel lassen, genau, Der äh, Patient wird operiert. Da muss man sich, ganz wichtig, muss man sich äh, hygienisch äh, schützen. Hygiene ist immer das Wichtigste. Bei der OP ist das A und O. Hier Latexhandschuhe. Die sind aus demselben Material wie Oh, war ja. Ich wollte gerade sagen, aus demselben Material wie Kondome. Ähm, warum nehme ich nicht gleich Kondome? Fragt ihr euch. Weil die keine Finger haben. So, und dann können wir. Also ich hätte den Patienten vorher bitten sollen, dass sie aussieht, habe ich nicht gemacht. Das müssen ich das selber machen. Das ist ein bisschen umständlich und auch keine Freude, aber hier geht Man weiß nicht, hier ein bisschen so, äh, die Kamotten schützen nicht, dass sie dreckig werden. Wenn die Kamotten dreckig werden, dann ärgern sich die Leute hinterher, nach der OP. Der hat jetzt da schon so ein paar, äh, paar kleine Spritze abbekommen, aber das, äh, da hat er ja da hat er den Vertrag für. Genau, jetzt habt ihr so schön schön den Bauch so abgegrenzt, das sieht doch schon sehr nach OP okay aus. Sowas von Arzt. Wir wissen nicht, wo der Bauch vorher war. Wir wischen den so ein bisschen ab, damit der sauber ist. So, ich renne mal hier, damit man das gut sehen kann. So, prima. Und jetzt müssen wir eine gute Stelle finden, im Bauch, ich glaube, hier, hier kommen wir rein. Genau, hier kommen wir ein Ah, das, das geht noch, das kann man noch, das ist noch Wenn man das öfter macht, sieht man das sofort, dass es hier ein, das ist, genau, das ist ein überflüssiges Organ das ist. überflüssiges Organ. die Rasierklinge finden. Da! Da ist sie wieder. Und ich leg die vor seine Augen. Wenn er aufwacht, sieht er die. Da freut er sich sofort ein Ast ab. Und dann, dann, der hat jetzt relativ viel Blut verloren. Das muss man dann wieder so... rein. Die Witze von der Hand, von der Handbein und dann mit dem Kleidfinger hier abziehen, damit ihr selber nicht so viel von dem, von dem abbekommt. Wir machen das jetzt auch mit der, mit der Magenseite, das Zunehmen. Man kann jeden Fahnen nehmen, dann machen die Leute viel zu viel Kapitel. Ich muss jetzt sagen, ich machen das mit für Tacker. Ah, Moment, da ist noch die Kugel, so, der ist zu, der Patient ist repariert, der ist geheilt, wir decken den wieder auf, wir geben dem eine Spritze zum Aufwachen Und, äh, die habe ich ja noch nie benutzt, ich weiß nicht, ob man die aufmacht, aber hier, genau, ich äh, mach mal auf Und den Mülleimer, treffe ich nicht, egal, den Spritzen, äh, Glasreiniger, konntet ihr euch schon denken. im Zweifelsfall, nehmt irgendwas, was blau ist, blau Heißt immer Medizin. Ich habe den Scheinwerfer getroffen, aber ich habe den blauen Scheinwerfer getroffen. Der ist jetzt noch sehr eklig. Ich lege das kurz seitlich. Wir brauchen neue Handschuhe. Moment. Handschuhe. Der Patient hat Handschuhe. Gut, also Spritze setzen mit Winterhandschuhen. Das macht sonst keiner. Hier in den Arm. Da ist am einfachsten. Genau, und dann müsste der Patient. Gleich aufwachen, wenn ihr aufwacht. Nicht ohne, Es passiert manchmal, dass sie so ein bisschen wütend sind. Das nennt man auch postoperative Aggression. Das kommt weil der mal merkt, der ist ja gerade zugezackert worden. Da hat jemand den Bauch umgewühlt. Das ist nicht kein schönes Gefühl. Ganz wichtig, Hochstatus bewahren. ja. Der Arzt muss immer Hochstatus haben, Patient immer Tiefstatus. Man muss von oben auf den Patienten herabreden. Sonst mucken die auf. Dann tanzen die auf der Nase rum. darf nicht passieren. Also immer. Sorry, Gib Gib Gib mein. Komm doch doch das auch immer. Ohne Fleisch kein Preis, keine äh, Wirkung ohne Nebenwirkung. Falls ihr mehr mal wissen wollt, wie ihr HIV heilen könnt oder Krebs oder Kursintoleranz, abonniert unseren Channel. Vielen Dank und äh, frohe Weihnachten.